Die Polizei erweist sich zunehmend als Staatsgewalt am Gängelband globaler Strippenzieher. Mit dieser Sendung soll nun aber keineswegs der freundliche Dorfpolizist, geschweige denn die Polizei pauschal als Ganzes, in ein schlechtes Licht gerückt werden. Vielmehr soll zum Mitdenken und differenzierten Betrachten von Missständen, ja zum allgemeinen forensischen Recherchieren bei offensichtlichem Unrecht angeregt werden. Die Enthüllung des Kraken. Die Welt ist in die Fänge eines weltumspannenden Geheimbundterrors geraten. Wie ein Krake greifen seine Fangarme nach ihrem Besitz, nach ihrer Gesundheit und allem freien Wissen. Eine Recherche von KlarTV, Ihr unabhängiger Sender Nummer 1, www.klar.tv. Teilen Sie dieses Video breitflächig. Wissen ist Macht. Im Jahr 2022 hat das Leitbild der Polizei als dein Freund und Helfer in großen Teilen der Bevölkerung einmal mehr gelitten. Sei es die übertriebene Härte, mit der Polizisten bei einigen Demos gegen friedlich demonstrierende Vorgängen oder die Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen bei Kritikern von Corona-Maßnahmen sowie Inhaftierungen verschiedener Aktivisten. Dies alles hinterließ nicht nur einen bitteren Nachgeschmack, sondern auch Fragezeichen. Wohin sind wir nur geraten und wie um alles in der Welt sind wir dahin gekommen? In dieser Sendung wollen wir einen ersten Blick auf verschiedene Polizeiorgane werfen, um eine erhellende Antwort auf diese Fragen zu erhalten. Erstens Europol. Das ungezähmte Machtinstrument. Europol wurde 1991 auf Antrag von Deutschland ins Leben gerufen. Europol ist eine Agentur der Europäischen Union mit eigener Rechtsfähigkeit. Das bedeutet, eine effektive Kontrolle von Europol ist demnach nicht möglich. Zwar wurde auf Drängen des EU-Parlaments die neue Stelle eines Grundrechtsbeauftragten eingerichtet, weisungsbefugt ist dieser den Europol-Mitarbeitern gegenüber aber nicht. Ähnlich sieht es beim Datenschutzbeauftragten von Europol aus. Europol verfügt über eine unkontrollierbare Datenhalde vor allem auch Daten von Menschen, die nichts mit Kriminalität zu tun haben. Aber niemand kann diese Datenkrake und deren Datenmissbrauch stoppen – noch nicht. Zweitens Europol – Globalpolitisch politisch verbandelt Die leitende Direktorin von Europol, Katharine de Boll, ist Mitglied im Netzwerk International Gender Champions. Dieses setzt sich weltweit für eine Geschlechtergerechtigkeit ein auch in internationalen Organisationen. International Gender Champions ist ein Netzwerk mit einflussreichen Organisationen und Führungskräften, wie zum Beispiel WHO-Chef Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO, der Welthandelsorganisation, WTO, Rafael Mariano Grossi, der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und Mohamed Abdika, der Internationalen Organisation für Migration und viele, viele mehr. In diesem Netzwerk findet sich auch Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forum. Ob die Geschlechtergerechtigkeit wohl wirklich das einzige Interesse der Mitglieder dieses Netzwerks höchstkarätiger Köpfe ist? Drittens Europol. Verlängerter Arm des militärischen Machtkomplexes. Wie bereits erwähnt, verfügt Europol über eine unkontrollierbare Datenhalde, vor allem auch von Daten, die nichts mit Kriminalität zu tun haben. Begründet wird diese als prädikative Analyse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das meint, das Verhalten sämtlicher Bürger wird analysiert, um vorab zu sondieren, wer sich zu einem Straftäter hin entwickeln könnte. Dabei kommt die Software Gotham der umstrittenen US-Firma Palantir zu Einsatz. Diese von der Europol verwendete Software gilt aber als Schlüsselsoftware von Geheimdiensten, Militär und so weiter, also des militärisch-digitalen Komplexes. Da die Firma den US-Spionage und Sicherheitsgesetzen unterworfen ist, kann das Unternehmen dazu verpflichtet werden, die in Europa erlangten Daten an US-Behörden weiterzureichen. In Deutschland und Österreich befindet sich der Sitz von Europol im jeweiligen Bundeskriminalamt. In der Schweiz ist es die FEDPOL, ähnlich wie das BKA. Die deutsche Polizei setzt Palantir, Gotham bereits in fünf Bundesländern ein, nämlich Hessen, NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Bremen. Fazit zu Europol Europol ist nicht nur unkontrollierbar, Europol ist auf politischer und kommerzieller Ebene international verbandelt und ist mithilfe gigantischer Datenbanken und der KI Gotham ein verlängerter Arm des US-Militärkomplexes bzw. internationaler Geheimdienste und mit der Europol ebenso allen nachgeschalteten Polizeibehörden. Viertens Eurogen vor Söldner im Einsatz gegen Bürger. Am 17. September 2004 gründeten sieben eu mitgliedstaaten die paramilitärische Européen sonder Marie force kurz euro -Gentfor. Diese wird man höre und staune nicht von der EU finanziert, sondern von privaten Konzernen. Trotz privater Finanzierung hat die euro jedoch paramilitärischen Charakter, denn die Einsatzmitglieder werden neben einer polizeilichen Ausbildung auch an militärischen Waffen und Gerät ausgebildet. Sie sind berechtigt, im Einsatz zu töten, was der euro auch das Image einer Todesschwadron eingebracht hat. Die euro umfasst 900 aktive Polizisten sowie 2300 Reservisten, die in Italien in Vincenza stationiert sind. Sie stehen nicht nur der EU zur Verfügung, sondern auch der UN, der OSCE, der NATO und anderen internationalen Organisationen oder Gruppen. Ihre letzten Einsätze waren in Mali, in Haiti und in Afghanistan. Der neue Schwerpunkt von Eurogenfor liegt auf der Bevölkerungskontrolle. Dazu gehört internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität und Piraterie. Dazu kommen aber auch mehr vage definierte Einsatzbereiche wie Aufruhr, Klimawandel, fehlende Nahrungsmittel und Ressourcensicherheit sowie Seuchen und Krankheiten. Wer, wenn die losgelassen wurden, ist teilweise das Fazit der Einsätze. Denn einen rücksichtsvollen Umgang und Empathie ist von diesen Söldnern nicht zu erwarten. 5. Eurogenfort Organ oberster internationaler Politik. Gesteuert wird die Eurogenfor von Kimin, dem Komitee Interministeriel de Haut Niveau, frei übersetzt Interministerielles Hochkomitee. Es setzt sich aus Repräsentanten der jeweiligen Mitgliedsländer zusammen. Jeweils ein Repräsentant des Außenministeriums, ein Repräsentant des Verteidigungs- oder Innenministeriums und der Oberbefehlshaber bzw. Generaldirektor der teilnehmenden Gendarmerietruppen. Das Chemin ernennt den eurogend vorkommandeur sowie Kommandeure der einzelnen Missionen. Es entscheidet, ob und in welchem Umfang die eurogend an Missionen teilnimmt und inwiefern andere Staaten an Missionen der Eurogenfort teilhaben können. Problematisch ist dabei, dass die Repräsentanten der jeweiligen Mitgliedsländer weisungsgebunden sind an ihre Staatschefs. Nehmen wir zum Beispiel Frankreich, so ist bekannt, dass Staatschef Macron aus der Young Leader Schule des World Economic Forum, WEF, stammt und somit auf die Interessen der internationalen Hochfinanz programmiert ist. Und damit auch die EuroGent vor. Sechstens Interpol – Privatfinanzierte Weltpolizei Interpol wurde im Jahr 1923 gegründet. Interpol ist die größte kriminalpolizeiliche Organisation der Welt. Sie verfügt ähnlich wie die Europol über Unmengen von Daten aus nahezu allen Ländern und unterliegt selbst keiner Kontrolle. Neben Beiträgen der Mitgliedsländer wird Interpol von privaten Geldgebern finanziert, zum Beispiel durch die Pharmaindustrie und andere Großkonzerne. Intern warnte der Luxemburger Polizeichef bereits vor Jahren vor Interessenskonflikten. Seit 2015 nun sind die Vereinigten Arabischen Emirate der zweitgrößte freiwillige Beitragszahler. Ahmed Al-Raisi, ehemaliger Innenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde trotz Foltervorwürfen zum obersten Chef von Interpol ernannt. Wie kann eine unabhängige, neutrale Strafverfolgung bei solchen Geldgebern eigentlich gewährleistet werden? 7. Interpol – Handlanger des WEF Der notorische Überwachungs- und Kontrollierungsdrang des Weltwirtschaftsforums WEF erreicht im Januar 2018 neue Höhen. Im Januar 2018 eröffnete das WEF nämlich ein globales Zentrum für Cybersicherheit in Genf. Strategischer Partner dieses Zentrums ist Interpol. Zur Unterstützung dieser Initiative tritt Interpol als globale Drehscheibe für Daten und Informationen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität aus den Mitgliedsländern und Partnern im Privatsektor auf. Somit unterstützt Interpol öffentlich-private Partnerschaften, vorgeblich zur Bekämpfung der Cyberkriminalität beim WEF. Nicht auszuschließen ist dabei, dass es sich vielmehr um das genaue Gegenteil also eine gezielte, strategische Planung von Cyberkriminalität handelt, zur Durchsetzung des Great Reset, dem erklärten Globalziel des WEF. Leiter dieses neuen Zentrums ist Alois Zwingi, Geschäftsführer des WEF. In Broschüren des WEF werden dessen Überwachungspläne genauer beschrieben. In Zusammenarbeit mit Interpol, der niederländischen Polizei und dem UN-Institut für Interregionale Kriminalitäts- und Justizforschung UNICRI hat es Ratschläge, Tipps und Empfehlungen zur Gesichtserkennungssoftware veröffentlicht. In diesen hat das WEF gemeinsam mit Interpol eine Reihe von Best Practices, das meint empfohlenen Vorgehensweisen, für Strafverfolgungsbehörden beschrieben, die Gesichtserkennungstechnologien verwenden. Selbstreden kann genau diese Technologie auch gegen die Bevölkerung eingesetzt werden, insbesondere gegen aufgebrachte Menschen, die sich nicht in den Great Reset und die geplante Totalversklavung durch die Finanzoligarchie zwingen lassen. 8. Polizeichefs – handverlesener, verlängerter Arm der Politik In Berlin ist die Landespolizeibehörde der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstellt, die im Jahr 2018 unter der Zuständigkeit von Innensenator Andreas Geisel stand. Für das Amt des Polizeipräsidenten wurde Barbara Slovik von Insenator Geisel vorgeschlagen. Am 10. April 2018 konnte Geisel sie in dieses Amt einführen, nach Zustimmung durch den Berliner Senat. Damit ist Slovic als Spitzenbeamtin für alle Vorgänge in ihrem Verantwortungsbereich verantwortlich. Unter Slobiks Verantwortung ist gerade die Berliner Polizei in der jüngsten Vergangenheit besonders brutal gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, die sich gegen die aktuelle Politik gerichtet hatten. 9. Ehemaliger NS-General baute Untergrundarmee auf. Der Bundesgrenzschutz wurde 1951 gegründet, um die Landesgrenzen der BRD zu schützen. Später erhielt der BGS zunehmend polizeiliche Aufgaben und Kompetenzen für kriminalpolizeiliche Ermittlungen. 2005 wurde die ursprüngliche Bezeichnung BGS in Bundespolizei umgewandelt. Erster Inspekteur des BGS wurde der ehemalige NS-General Anton Grasser. Grasser war 1950 im Auftrag der westlichen Siegermächte daran beteiligt, aus Veteranen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS eine Untergrundarmee in Westdeutschland aufzubauen. Diese sollte im Falle einer sowjetischen Invasion eine Gegenwehr bilden. In Italien gab es eine vergleichbare Untergrundarmee mit dem Namen Gladio, die aus demselben Grund gegründet wurde. Als die russische Invasion ausblieb, wurden diese Kämpfer in Italien dafür benutzt, Terrorakte zu inszenieren, die dann den italienischen Kommunisten in die Schuhe geschoben wurden, um deren politischen Einfluss zu schwächen. Ob auch die deutsche Untergrundarmee für ähnliche Terrorakte eingesetzt wurde, konnte noch nicht bewiesen werden. Aber im Zuge der Ermittlungen zu dem Oktoberfestattentat 1980 gab es Untersuchungen, die zu Waffendepots genau dieser Untergrundarmee führten. Fazit. Die Polizei erweist sich zunehmend als Staatsgewalt am Gängelband globaler Strippenzieher. Mit dieser Sendung soll nun aber keineswegs ein abschließendes Urteil gefällt werden und ebenso wenig soll der freundliche Dorfpolizist, geschweige denn die Polizei pauschal als Ganzes in ein schlechtes Licht gerückt werden, wie es durch die Leitmähne leider allzu oft geschieht. Vielmehr soll zum Mitdenken und differenzierten Betrachten von Missständen, ja zum allgemeinen forensischen Recherchieren bei offensichtlichem Unrecht angeregt werden. Denn wo Vater Staat seinen eigentlichen Job zum Schutz und Wohl der Bevölkerung nicht mehr tut, braucht es umso mehr wachsame, mündige und verantwortungsvolle Bürger.